Schönen guten Abend. Willkommen zur Veranstaltung Sonderwirtschaftszonen in Afrika, Entwicklungsmotor oder Ausverkauf. Eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Büros von äh, MdB Eva-Maria Schreiber, Mitglied der Linksfraktion und dort Obfrau auch im Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Mein Name ist Klaus-Dieter König, ich leite das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Westafrika in Dakar. Kaum eine wirtschaftspolitische Maßnahme ist in Afrika populärer als steuerliche Ausnahmeregelungen und insbesondere Sonderwirtschaftszonen. Zunehmend werden sie im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit gerade von der Bundesregierung gefördert. Wir wollen heute Abend der Frage nachgehen, funktionieren Sonderwirtschaftszonen als wirtschaftspolitische Maßnahme? Welche Form und welche Richtung der Wirtschaftspolitik befördern sie? Und wie sind die fiskalpolitischen Wirkungen? Dazu haben wir vor allen Dingen erstmal Markus Henn als Referenten gewonnen. Er ist Referent für Finanzmärkte beim Netzwerk Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung, WEED. Vor 30 Jahren noch ein zartes Pflänzchen, heute aber in der internationalistischen Fachwelt nicht mehr wegzudenken, diese Organisation. Er ist außerdem Koordinator im Netzwerk Steuergerechtigkeit in Deutschland. Er ist Autor der Studie für die RLS. Illusion der Souveränität, Sonderwirtschaftszonen und Sondersteuern in Afrika und ist dort diesen Fragen nachgegangen im Rahmen dieser Studie. Er wird also diese Studie im Rahmen dieser Veranstaltung der Öffentlichkeit vorstellen. Und gerne können Sie die Studie im Internet herunterladen, auf der Webseite der RLS oder auch die Druckversion bestellen. Dr. Frau Kebanze wird die Studie äh, kommentieren im Anschluss. Frauke Banse ist diplom und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kassel, eine intime Kennerin der Gewerkschaften in Westafrika, nicht zuletzt durch ihre Dissertation und eine scharfsinnige Analytikerin der deutschen und europäischen Afrikapolitik. Die Veranstaltung gleich eröffnen, wird Eva-Maria Schreiber auch noch dann die Fragerunde eröffnen. Wie gesagt, sie ist in der Linksfraktion Obfrau im Ausschuss für Entwicklung und Zusammenarbeit. Äh, an der Veranstaltung weiterhin beteiligt sind, äh, inhaltlich, organisatorisch, nicht nur in der Vorbereitung, sondern jetzt auch in der Durchführung, Steffen Vogel und Franz Herr Drechsel vom Büro Schreiber und äh, aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein paar technische Hinweise und sonstige Hinweise, bevor wir loslegen, ich werde die dann nachher noch mal wiederholen. Äh, zu er, zunächst mal, wir zeichnen die Veranstaltung auf bis zu dem Punkt, wo äh, freigegeben wird für Fragen und Antworten und so weiter, dann würde das weitere Aufzeichnen der Veranstaltung datenschutzrechtlich sehr, sehr, sehr problematisch werden. Ähm, Sie können dann die Frage- und Antwortfunktion, die finden Sie auf dem, manchmal muss man dazu die Maus bewegen, unten auf Ihrem Bildschirm als F- und A oder Q- und A-Funktion, je nachdem, welche Sprache bei Ihnen eingestellt ist. Wenn Sie einen Beitrag leisten wollen, können Sie den mündlich oder schriftlich leisten und dafür bitten wir Sie dann in dieser Frage- und Antwortfunktion kurz einzugeben Audio, dann werden Sie ähm, akustisch zugeschaltet. Video würde bedeuten, dass man Sie dann auch sehen kann. Da ist dann eine kurze Pause erforderlich, bevor das geht, weil Zoom technisch so funktioniert. Oder schriftlich, dann wird die Frage einfach vorgelesen und man hört und sieht sie nicht direkt, sondern nur den Inhalt Ihrer Frage. Also, Sie bestimmen dadurch auch, was von Ihnen dabei, welche Daten oder Bilder von Ihnen dann in diesem Rahmen öffentlich werden. Wie schon gesagt, aufgezeichnet wird dann nicht mehr. Und natürlich mit der Option Video würden Sie dann auch zustimmen, dass diese Bilder zumindest jetzt im Moment dann. Äh, entsprechend weiter verbreitet werden. Äh, ja, und damit gebe ich äh, weiter für äh, eröffnende Worte an Eva-Maria Schreiber, mit des Bundestages der LINK-Fraktion. Eva, du hast das Wort. Dankeschön. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen und dann gleich ins Thema einsteigen, Sonderwirtschaftszonen, und die sind alles andere als ein neues Phänomen. Das Konzept von Freihäfen oder Händlern, die von ihren Schiffen herunter handel trieben ohne Zölle und Steuern zu bezahlen, war bereits vor Jahrhunderten bekannt. Einen großen Aufschwung erfuhren die Zonen mit der Globalisierung und den exportorientierten Entwicklungsstrategien seit den 80er Jahren. Das Wachstum ist rapide. Seit den 90er Jahren hat sich die Zahl der Sonderwirtschaftszonen verzehnfacht. 1995 gab es weltweit 500 Zonen, 2018 waren es schon 5400. 90% Prozent davon liegen nicht in Industrieländern. Was steckt jetzt hinter dem Begriff? Sonderwirtschaftszonen, die werden auch oft Freihandelszonen genannt oder einfach Industrieparks, sind zunächst räumlich abgegrenzte Zonen innerhalb eines Staates, oft mit besonders guter Infrastruktur. Dort gelten bestimmte Regeln für Unternehmen, die von den Regeln im Rest des Staates abweichen. Das können Zollbefreiungen sein, aber auch Sondersteuern, eine einfachere Verwaltung oder einfacherer Zugang zu Land. Ziel ist es, ausländische Investoren anzulocken, Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum zu schaffen und Technologietransfer zu ermöglichen. Außerdem können ausländische Investitionen wichtige Steuereinnahmen generieren, die der Staat zum Ausbau von öffentlicher Daseinsfürsorge nutzen kann. Das Positivbeispiel schlechthin für diesen Effekt ist China, das eine in der Geschichte beispiellose Industrialisierung hingelegt hat, auch dank der Sonderwirtschaftszonen. Aber diese Entwicklung gab es nicht ohne negative Nebeneffekte und, wie sich zeigen sollte, ist sie in anderen Ländern nur schwer reproduzierbar. Viele Sonderwirtschaftszonen scheiterten, weil die Investoren fernblieben. Andere boten den Unternehmen so große Privilegien, dass am Ende weder Arbeiterinnen und Arbeiter, noch das staatliche Gemeinwesen, noch die wirtschaftliche Entwicklung davon profitierten. Besonders die afrikanischen Sonderwirtschaftszonen werden in der Wissenschaft kritisch diskutiert. An diese Diskussion knüpft die Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung an, die uns Markus Henn heute vorstellen wird. Was ist nun die Rolle der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Sachen Sonderwirtschaftszonen? Letztes Jahr stand Entwicklungsminister Müller in der Kritik, weil er in einem äthiopischen Industriepark, also einer Sonderwirtschaftszone, Werbung für sein Textilbündnis gemacht hatte. Jetzt zeigten aber Recherchen vom Report Mainz, dass die Näherinnen dort Hungerlöhne bekommen, in Slums hausen müssen und Strafen bekommen, wenn sie einmal krank sind. Gleichzeitig gewährt Äthiopien bis zu 15 Jahre Steuerbefreiungen für Investoren. Profit gibt es da doch nur für die Unternehmen. Die Menschen oder der äthiopische Staat profitieren davon jedenfalls nicht. Fest steht, dass das BMZ seine Aktivitäten in Sonderwirtschaftszonen gerade massiv ausweitet. Letztes Jahr bekam ich auf meine Kleine Anfrage eine Liste mit einer Handvoll Zonen in Tunesien und Palästina, in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fließt. Jetzt, anderthalb Jahre später, ist die Liste fünf Seiten lang. Allein in Afrika sind es Ägypten, Äthiopien, Cote d'Ivoire, Marokko, Ruanda, Senegal, Tansania und Tunesien. Und überall werden mit deutschen Entwicklungsgeldern Sonderwirtschaftszonen äh, gefördert. Laut BMZ äh, sollen diese Zonen eingerichtet werden, um Industrieproduktion in einem Umfeld anzustoßen, das noch nicht in der ganzen Breite unter günstigen Investitionsbedingungen steht. Während Sie in den Augen des BMZ zunächst viele Arbeitsplätze schaffen, hängt Ihr Beitrag zu nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung unter anderem davon ab, ob Sie lokale Wertschöpfungsketten bilden, also etwa langfristige Aufträge an lokale Zulieferer generieren und davon, ob Sie sich im Markt bewähren. Ob Sonderwirtschaftszonen wirklich einen sinnvollen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in Afrika leisten können oder ob sie nicht vielmehr einen Ausverkauf zugunsten der Investoren darstellen. Darüber wollen wir heute mehr erfahren und im Anschluss gemeinsam diskutieren. Und nochmal zur Wiederholung, bei Fragen melden Sie sich bitte per F&A bei unserem Administrator Steffen Vogel. Sie können Ihre Frage schriftlich formulieren oder selbst Redebedarf anmelden mit äh, Reden oder Video oder und. Und nun aber zu Markus Henn, der uns seine Studie, die Illusion der Souveränität, vorstellen wird. Ja, vielen Dank für die Einführung. Sieht man mich jetzt, ja. Ich muss kurz meinen Bildschirm noch freigeben. So. so, kann man jetzt meine Präsentation sehen? Gut. Ja, vielen Dank, dass ich Ihnen kurz und euch kurz meine Studie vorstellen darf mit dem schon genannten Titel, die Illusion der Souveränität, Sonderwirtschaftszonen und sonderstunden in Afrika. Zunächst will ich ganz kurz sagen, warum ich diesen Steuerfokus hier gewählt habe. Also ich habe nicht die Zonen umfassend bewertet, sondern einen Fokus gehabt auf die Frage der Sondersteuern, die dort oft gewährt werden, auch wenn ich ein paar allgemeinere Anmerkungen zu der Rolle der Zonen natürlich schon auch machen werde. Ich habe den Fokus deshalb gelegt, weil Steuern eben ein entscheidender Faktor sind für den Staat. Und auch Ausdruck seiner Souveränität, Steuern zu erheben oder auch nicht zu erheben, ist einfach das wirklich Wichtigste oder eines der Wichtigsten, was ein Staat tun kann. Und in den ärmeren Staaten der Welt ist eben eines der Probleme, dass sie zu wenig Steuern haben. Ich habe hier eine Karte von einem UN-Projekt, wo man sehen kann, je heller ein Land ist, desto weniger Steuern hat es, gemessen an der Wirtschaftsleistung. Je dunkler, desto mehr Steuern. Und wir sehen eben, dass gerade in Afrika, bis auf ein paar Ausnahmen und gerade so im im Sahara-Bereich doch sehr helle ähm, Länder sind. Das heißt also, da sind oft ziemlich niedrige Steuereinnahmen gemessen an der Wirtschaftsleistung. Und das ist eigentlich aus Sicht der Staaten selber auch ein Problem und sie bekennen sich auch dazu, diese Steuern zu erhöhen und haben auch Bemühungen. Aber es trifft eben auch Schwierigkeiten, die unter anderem damit zusammenhängen, dass man im Rahmen von Sonderwirtschaftszonen viele Steuerbegünstigungen, Sondersteuern, habe ich es jetzt immer genannt, einheitlich gewährt, und äh, ich habe hier mal ein Beispiel eben, wie das dann aussieht, aber das ist eigentlich eben typisch für Sonderwirtschaftszonen, auch bei der ähm, großen Erhebung, die letztes Jahr die UNCTAD gemacht hat im Rahmen ihres World Investment Report, war klar, dass Sondersteuern der wichtigste Faktor bei Sonderwirtschaftszonen sind, den also praktisch die meisten Zonen als ähm, Merkmal haben und das sieht dann eben oft so aus wie hier in Tansania. Da hat man ganz oben zum Beispiel eine Sondersteuer, das ist sozusagen die extremste Form für ganz bestimmte, sehr wichtige Investitionen ab einer sehr großen Größenordnung, auch mit vielen Arbeitsplätzen verbunden. Da gibt es eine offizielle Einzelverhandlung der Steuer, wo man dann wirklich völlig frei erstmal als Unternehmen mit dem Staat verhandeln kann. Und dann folgen Sondersteuern, die eher gesetzlich auch geregelt sind und zumindest in der Umfang klar geregelt sind. Da hat man eben die Betreiber und Entwickler einer Sonderwirtschaftszone die zehn Jahre keine Unternehmenssteuer zahlen, also Unternehmenssteuer verstanden als Steuer auf Unternehmensgewinne. Hier in Deutschland wäre das quasi die Körperschaftssteuer. Dann eben auch keine Steuer auf die zur Entwicklung notwendigen Materialien, keine Quellensteuer auf diverse Einnahmen, keine Gemeindesteuern, keine Grundsteuern und noch andere Sachen. Ein bisschen abgestufter, ein bisschen weniger bekommt es Unternehmen, die dann tätig sind in der Zone und die vor allem exportorientiert sind, also 80 Prozent Exportanteil. Das ist auch so ein typisches Merkmal, dass man die besonders steuerlich gut stellt. Die haben nicht ganz so viele Vorteile wie die Betreiber, aber doch noch eine lange Liste. Dann gibt es noch andere in den zonen tätige Unternehmen, die eben nicht so hohen Exportanteil haben. Die bekommen dann noch ein paar wenige Sondersteuern. Und dann gibt es noch so ein paar Sondersteuerformen bei zum Beispiel Produktion von Fahrzeugen. Andere Staaten haben da andere Schwerpunkte, was ihnen gerade eben als strategischer Schwerpunkt wichtig ist. Und hier sind es eben dann Fahrzeuge. Das ist also mal so ein Beispiel, wie das aussieht. Also es sind auf jeden Fall sehr massive Steuervergünstigungen. Zehn Jahre lang keine Unternehmenssteuer ist schon ein sehr massiver Steuerverlust dann im Einzelfall. Und das ist eben kein Einzelfall, sondern das ist eine typische Entwicklung. Eine Studie des IWF hat einmal schon vor ein paar Jahren ermittelt, dass es in den letzten 40 Jahren einen massiven Zunahme gegeben hat der Sondersteuern in ihren verschiedenen Formen, eben Steuerlast, also völlige Steuerbefreiung oder ermäßigter Steuersatz, Sonderabschreibung und so weiter. Und dass das massiv zugenommen hat in diesem Studienzeitraum, damals in den 35 Jahren, 1980 bis 2005. Und vor allem auch Sonderwirtschaftszonen, das sieht man auch hier einmal als einen Punkt, massiv zugenommen haben. Das ist jetzt alles subsahara afrika in dieser ähm, Tabelle, die wir sehen. Und äh, dass es das noch weiter gegangen ist, das ist ähm, auch sehr sicher. Ich habe zum Beispiel von KPMG eine Übersicht mit Sondersteuern gehabt, wo inzwischen 37 afrikanische Staaten, das sind 70 Prozent aller afrikanischen Staaten, mit Sondersteuern eben dann arbeiten. Und das ist vielleicht auch noch nicht vollständig. Und eben auch besonders häufig, gerade in ärmeren Staaten, sind besonders massive gewinnbezogene Steuer, Sondersteuern. Das heißt also, dass man die Gewinnsteuern wirklich erlässt und nicht, wie zum Beispiel eher in Industriestaaten üblich, bestimmte Abschreibungen erleichtert oder ähnliches, was nicht ganz so massive Wirkungen Oft ist es auch so, dass viele verschiedene Ministerien oder Behörden die Sondersteuern gewähren können, was dann zu einem äh, Flickenteppich an Steuern führt, auch äh, Kompetenzchaos und auch viele problematische Wirkungen hat und auch in dem Freiheit zu gewähren dann eben zu besonders vielen Sondersteuern führt. Und ein Triebfaktor, der wiederum dann eher auch auf die Industriestaaten zurückgeht, sind noch die Steuerabkommen. Die meisten Steuerabkommen sind bilateral, also zwischen Deutschland und ähm, Ruanda oder irgend so eines, also das gibt es jetzt ja nicht konkret, aber so als Beispiel sind bilaterale Steuerabkommen und die ähm, sind meist so konstruiert, dass ein deutsches Unternehmen im Ausland abschließend besteuert wird und dann von der Steuer in Deutschland freigestellt ist. Und das hat folgende Wirkung: Wenn man natürlich dort abschließend besteuert wird, ist es sehr attraktiv, auch dann das Unternehmen dorthin zu gehen, wenn es niedrige Steuern kriegt. Das heißt, der Anreiz für die Staaten, die niedrigen Steuern zu gewähren, ist besonders hoch und dadurch wird der Steuerwettbewerb nochmal angeheizt durch diese typischen Regeln in Steuerabkommen. Was sind jetzt die Umsetzungsprobleme? Also erstmal so technischer Art. Da findet man in der wissenschaftlichen Literatur und auch in den empirischen Analysen wirklich eine sehr lange Liste. Die habe ich jetzt nur mal kurz zusammengefasst. Man findet sehr viele Aussagen, und das habe ich auch bestätigt gefunden in Diskussionen mit Praktikern aus den Steuerverwaltungen in den Staaten selber, dass sehr viele Umgehungen stattfinden von verschiedenen Anforderungen, also zum Beispiel dass man Aktivitäten, die erfordert werden, wie Exportorientierung, dann eben äh, sozusagen vorgibt, obwohl man sie gar nicht einhält, dass man Mindestkapitalvorschriften, Mindestarbeitsplatzvorgaben äh, und so weiter oder dass überhaupt ausländische Investitionen vorliegen, umgeht, zum Beispiel über Briefkastenfirmen, über Fälschungen, über Tricks aller Art. Ähnlich ist das auch bei den äh, Bilanzen, wo man dann auch Gestaltungen findet, um Abschreibungen zu erschleichen oder um Gewinne zu verschieben in die Sonderwirtschaftszone, obwohl dann vielleicht die Tätigkeit, die mit zusammenhängt, gar nicht dort stattgefunden hat. Weil eigentlich ist die Zone ja schon gedacht für Realinvestitionen. Es geht hier nicht primär um Briefkastenfirmen, also um diese ähm, Dinge, die ja oft in Medien auch eine große Rolle spielen, gerade dass man Briefkastengewinne irgendwo anhäuft in den Bermudas oder so. Es geht ja schon um Realinvestitionen. Aber nicht immer eben auch bei diesen Zonen wird das wirklich eingehalten, sondern es gibt eben Umgehungen. Oder es sind ja eben meist zeitlich befristete Steuer. Vorteile und äh, die werden dann eben auch umgangen, indem man zum Beispiel einfach nach dem oder kurz vor dem Ablauf dieser zehn Jahre Frist dann Insolvenz anmeldet und das Geschäft auf eine andere Firma verschiebt, die dann auch den Steuerverteil neu bekommt. Und dann quasi umgeht man diese zeitliche Befristung. Oder man schließt eben sein Geschäft, sobald die Vorteile nicht mehr gewährt werden nach zehn Jahren oder kurz davor. Und damit ist der Effekt für das Land auch nicht besonders nachhaltig. Allerdings muss man auch sagen, bei aller Kritik an sozusagen Umgehung von Regeln muss man immer auch bedenken, dass natürlich jede Regel umgangen wird und es auch eher ein praktisches Problem ist und ein stärkerer Staat. Und da denke ich, haben auch andere Länder als die afrikanischen, in China zum Beispiel, glaube ich, auch mehr Regeln dann auch wirklich gut umgesetzt und konnten es besser kontrollieren, weil der Staat vielleicht auch stärker war und mehr Macht hatte. Wegen der Größe alleine schon verglichen mit den afrikanischen Staaten und aus anderen Gründen. Das heißt, man muss das auch nicht immer nur negativ sehen, dass es gar nicht funktionieren könnte, so eine Regel zu haben. Jetzt die vielleicht wichtigste Frage: Locken diese Sondersteuern Investoren an? Ähm, die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten, weil natürlich so etwas zu messen wissenschaftlich und dann auch empirisch extrem schwer ist. Man hat ja auch viele Faktoren, die da hineinspielen in die Wirkung und deshalb ist es schon sehr schwer zu sagen. Was man aber sagen kann, weil selbst die ähm, so typischen wirtschaftswissenschaftlichen Studien stellen fest, dass, wenn überhaupt, Effekte auch zu finden sind, also dass mehr Unternehmen angezogen werden, mehr Institutionen angezogen werden durch Steuermaßnahmen, dass das eher bei reicheren Staaten überhaupt zu messen ist. Also bei ärmeren findet man eigentlich kaum Effekte oder viel schwächere. Und das heißt wohl, dass bei ärmeren Staaten typischerweise andere Vorteile einen Ausschlag geben könnten, also zum Beispiel dann doch auch, ob es Infrastruktur gibt, ob es... Arbeitskräfte gibt, die im Zweifel auch dann vielleicht günstig sind aus Sicht Unternehmen oder besser ausgebildet sind, wie in China, das sicherlich der Fall war. Das heißt, solche Faktoren sind sogar wichtiger und das Gewähren der Steuervorteile mag dann überhaupt keinen Effekt haben. Und dafür spricht auch, dass viele Unternehmen, wenn man sie fragt, umfragen, warum haben sie investiert, auch gerade in ärmeren Ländern, ganz offen sagen, dass die Steuern überhaupt keine Rolle spielen. Das sieht man in der Tabelle auf der rechten Seite, wo wirklich also sehr hohe Raten sind von Irrelevanz der Steuern für die Investitionsentscheidung. Bei Rwanda eben da fast 100 Prozent der Unternehmen haben gesagt, die Steuern waren kein wichtiger Faktor für die Entscheidung zu investieren. Das ist zwar jetzt auch nicht immer uniform und in meiner Studie habe ich auch in Einzelbeispielen durchaus andere Aussagen gefunden, die dann schon klar sagen, Unternehmen schauen schon auch auf die Steuern. Also in dem Sinne sind die Staaten vielleicht auch nicht ganz blöd, wenn sie die Sondersteuern gewähren, weil die Unternehmen ja schon auch zum Teil darauf sehen. Aber es ist auch dabei keineswegs so eindeutig, wie man vielleicht denkt, dass die Unternehmen da unglaublich stark drauf schielen. Und im Übrigen ist auch für die Studien, die sagen, dass bei reicheren Staaten der Effekt messbar ist, dass Steuer, Sondersteuern Investitionen anziehen, durchaus fraglich. Weil wenn man in die Details schaut, ist dann die Frage immer, was genau wird da gemessen, welche Art von Investitionen. Und auch da sind nicht alle Investitionen, die dann da als positiver Effekt gemessen werden, sicherlich aus einer kritischen Sicht so akzeptabel, wenn dann doch nur steuergetriebene Investitionen da sind, wenn dann doch äh, sagen Scheinauslandsgeschäfte über Steueroasen gemacht werden. Das heißt, da muss man auch vorsichtig sein, ob das wirklich immer so segensreich ist. Wenn man jetzt eben doch breiter auf die Wirkung der Zonen ein bisschen weg von den Steuern schaut, kann ich auch jetzt nur kursorische Anmerkungen machen. Hier mal ein Beispiel in Äthiopien. Ich habe immer versucht, für die sechs Länderbeispiele, die ich untersucht habe, unter anderem Äthiopien eben äh, zu zeigen, was sind die Exporte und Investitionen? Weil das sind zwei der Hauptdinge, die eigentlich gefördert werden sollen mit den Zonen. Also mehr Exporte, mehr Investitionen aus dem Ausland. In, schon auch für Fabriken, also Direktinvestitionen ist da der Fachjargon. Und dass man da ähm, jetzt immer sehen kann, ein bisschen zumindest ist ein klarer Effekt messbar in den Statistiken, wenn die Zonen neu eingeführt werden, ob dann die Exporte oder die Investitionen extrem sich verändern. Und ich habe hier eingezeichnet für Äthiopien jetzt dann die Eröffnung der ersten Zone. Das war damals eine chinesisch betriebene Zone, die aber ziemlich gescheitert ist. Und dann die Eröffnung der Zone Bodelimi, die heute die mit Abstand wichtigste und größte ist in Äthiopien. Und wenn man das dann mal sieht, dann ist es zumindest nicht so klar, dass die Exporte jetzt genau wegen der Zone extrem nach oben geschnellt wären. Sondern es ist eine schon längerfristige positive Entwicklung, die jetzt nicht automatisch mit den Zonen zusammenzuhängen scheint. Und auch bei Direktinvestitionen kann man nicht so eine ganz extreme statistische Signifikanz ausmachen, glaube ich. Was zumindest ein Indiz dafür ist, dass entweder die Zonen gar nicht so eine starke Wirkung haben oder halt auch nur Investitionen, die sowieso gekommen wären, dann einfach in die Zone gehen, kriegen quasi die Vorteile, aber wären halt auch sonst gekommen und die, das Wachstum ist gar nicht so ursächlich durch die Zone. Und so ähnlich wie das hier zu sehen ist, ist das zumindest in der, in der Literatur der letzten Zeit für Afrika insgesamt ähm, eigentlich sozusagen dass der Effekt häufig eher zweifelhaft bis negativ ist, also nicht wirklich ein guter Effekt festzustellen ist wirtschaftlich, bis auf schon manchmal auch Ausnahmen bei einigen Staaten, die eher als Positivbeispiele gelten, weil das da auch nicht ganz einheitlich ist. Und manche wie Mauritius zum Beispiel sind auch sehr zweifelhaft, weil sie echte Steueroasen sind. Oft ist es aber auch schwer nachzuprüfen, weil es sehr wenige echte Kosten-Nutzen-Analysen zumindest öffentlich verfügbar gibt. Und auch wenn man auf die Webseiten der Zonen geht, ist da auch sehr spärliche Informationen, wie die überhaupt äh, gerechtfertigt werden. Und es gibt nur sehr wenige öffentliche Darstellungen, die zumindest bezahlen oder auch wirklichen ähm, Argumenten dann das nachprüfbar äh, versuchen darzustellen. Aber insgesamt auch in der Wissenschaftsliteratur ist ziemlich große Skepsis. Das mag sich momentan oder die letzten Jahre so ein bisschen ändern. Da gibt es so ein paar Indikatoren, dass es etwas anders sein könnte als die letzten Jahrzehnte in Afrika, aber die sind zumindest noch recht schwach. Jetzt eine Frage, auf die ich nochmal einen Fokus gelegt habe, war, ob deutsche Unternehmen profitieren. Da bin ich aber auch, ehrlich gesagt, nicht ganz so weit gekommen, wie ich mir anfangs erhofft hatte. Zum einen ist einfach ein Fakt, dass deutsche Unternehmen relativ wenig in Afrika aktiv sind, was unser Entwicklungsminister, Herr Müller, ja auch oft beklagt und dann immer da große Wirtschaftsförderung betreibt. Aber es ist einfach auch eine Tatsache und deswegen ist es auch gar nicht so leicht, so viele Unternehmen zu finden und dann wiederum welche, die auch wirklich in Zonen aktiv sind, das nachzuweisen. Und ich habe zumindest die Beispiele, die ich gefunden habe, einmal angeschrieben und habe auch Antworten bekommen, unter anderem von VW und Heidelberg Zement. VW ist zum Beispiel in Ruanda aktiv mit einem, mit einem Tochterfirma. Die haben mir dann aber gesagt, es sei nur ein kleines Startup von VW. Klingt auch ein bisschen komisch, aber das haben sie mir geschrieben und meinten dann, es mache aber sowieso nur Verluste weil man dann nur Sachen testet und deshalb zahlen sie schon keine Steuern, weil es keine Gewinne gibt. Heidelberg Zement ähm, hat zwar schon gesagt, sie sind da aktiv und machen auch Gewinne, aber die Werke in Tansania und Ghana sind schon so lange dort aktiv, dass sie von diesen oft befristeten Vorteilen eben nicht mehr äh, profitieren können und nur in einem Fall so einen reduzierten Satz für Regionalförderung bekommen, der aber keine keineswegs Steuern hat, sondern deutlich äh, schon auch Steuern beinhaltet. Das heißt also, da muss ich sagen, konnte ich nicht besonders viel nachweisen, dass deutsche Unternehmen massiv profitieren von diesen Sondersteuern. Also es war zumindest nicht nachweisbar im Rahmen der Studie. Ist aber vielleicht auch zukünftig eine wichtigere Frage, wenn dann mehr Investitionen jetzt kommen, auch durch Druck von deutschen Regierungsstellen. Zusammenfassend nochmal, bevor ich zu den Maßnahmen komme, am Schluss nochmal meine Grundthese der Studie, die auch mit einer Aussage nochmal verknüpft wird von einem der Direktoren einer solchen Behörde, die diese Zonen beaufsichtigen oder, besser gesagt, verwalten, nämlich die äh, Behörde in Tansania. Und dieser Generaldirektor hat gesagt, Zitat, in einem Umfeld, in dem die gesamte Welt um die gleichen Investoren konkurriert, sind Steueranreize unvermeidbar. Investoren sind fliegende Vögel. Sie gehen immer dorthin, wo es ein angenehmes Umfeld gibt, das ihre Geschäfte fördert. Und das, glaube ich, bringt es ziemlich auf den Punkt, die Staaten sind nicht wirklich frei, wenn sie jetzt diese Steuern, Sondersteuern, beschließen, sondern sie sind letztlich getrieben durch den Steuerwettbewerb. Und diese Souveränität, die sie da ausüben, ist keine echte, sondern ist eben nur eine Illusion. Und wenn dann alle das machen und diese ähm, Maßnahmen ergreifen, dann ist irgendwann auch gar kein wirklicher Effekt mehr, für die einzelnen Staaten zu messen. Die einzigen, die profitieren, sind die Unternehmen, weil die praktisch dann insgesamt weniger Steuern bekommen. In Afrika eben flächendeckend dann überall die zehn Jahre Steuerbefreiung so im Schnitt. Und das ist dann wirklich nur noch ein Vorteil für Unternehmen, aber keiner für den einzelnen afrikanischen Staat. Deshalb zum Abschluss noch mal kurz die Maßnahmen, die ich zumindest so grob aus der Studie heraus empfehlen würde. Wenn man überhaupt Zonen in Betracht zieht, müsste auf jeden Fall besser und öffentlich geprüft werden, was sind Vor- und Nachteile und auch Alternativen geprüft werden, wenn man darauf verzichtet, sowohl im Vor- als auch im Nachhinein. Die Entscheidung muss immer vom Parlament erfolgen. Da gab es in den letzten Jahren schon bei einigen Staaten, auch in meinen Länderbeispielen, erste positive Entwicklungen, dass zumindest ein bisschen eingeschränkt wird, wer da alles entscheiden kann, aber es ist nach wie vor ein Problem. Und auch, dass nur eine Behörde wirklich zuständig ist und das kohärent umsetzt dann und nicht so ein Chaos entsteht bei der Zuständigkeit. Dann sollte es eher keine gewinnbasierten Sondersteuern geben. Besonders absurd sind solche auch ähm, überhaupt bei Rohstoffen die man ja auch sowieso als Investor sozusagen nur dort bekommen kann, wenn da irgendein Rohstoff liegt. Selbst da gibt es sehr ja große Steueranreize, was völlig absurd ist, weil das Land hat die Rohstoffe ja und kann eigentlich sehr offensiv, denke ich, eigentlich damit umgehen und muss sich da nicht irgendwie bei den Investoren anstellen und Investitionen betteln, weil die wollen ja die Rohstoffe haben und können sie auch nur dort bekommen. Dann müsste die Praxis bei den Steuerabkommen geändert werden. Das heißt also, man müsste diese... Methode der Freistellung im Ausland aufheben und eher anrechnen nur die Steuer im Ausland und dann eben in Deutschland äh, nachversteuern auf die deutsche Steuer, dann würde dieser Wettbewerb massiv unterdrückt werden, weil dann ist es gar nicht mehr lohnt, aus Sicht der afrikanischen Staaten diese Sondersteuern zu gewähren. Schließlich müsste man, das nur kurz angedeutet, ähm, weniger Investitionsschutzabkommen schließen, die nämlich auch Steuermaßnahmen einschränken und schließlich müsste man sich regional und global besser koordinieren. Da gibt es auch Ansätze, also auch diese Unionen, die es gibt in Afrika, die westafrikanische oder die ostafrikanische, die haben genau dieses Thema, auch den Steuerwettbewerb einzudämmen und sind zum Teil da auch schon ein bisschen erfolgreich. Das müsste aber weitergehen. Und auch global gibt es da momentan eine Diskussion, wo solche Dinge zumindest teilweise diskutiert werden. Allerdings, das muss man auch sagen, diese Staaten machen ja da das Ganze nicht grundlos mit den Sondersteuern. Sie wollen Investitionen haben, die ihre Wirtschaftskraft stärken, sie wollen Exporte haben, die bei aller Kritik an Exportorientierung, sagen wir mal jetzt zu für Deutschland zum Beispiel, ja auch verständlich sind, auch in deren Lage. Und deshalb muss man da auch dann Lösungen finden, die Ihnen nicht alles untersagen an Förderung für bestimmte wirtschaftliche Maßnahmen. Soweit meine Einführung in die Studie. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Markus Hinn von Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung. Nochmal der Hinweis, die Studie, die Markus Henn gerade vorgestellt hat, ist auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung abrufbar und auch als Druckausgabe zu bestellen. Nun geben wir das Wort Dr. Frau Gebanse, die als Mitarbeiterin an der Universität Kassel Spezialistin ist, glaube ich, für afrikanische Wirtschaften, für Wirtschaftskooperation und für auch die Gewerkschaften in Westafrika. Also Dein Kommentar interessiert uns alle sehr. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Markus, auch für die sehr interessante, umfangreiche Studie. Ähm so, ich muss hier kurz mit meinem Computer klarkommen. ist ja für uns alle eine neue Situation hier. Genau, also... Ähm Genau, mein, meine Aufgabe war es ja zu kommentieren. Ähm, genau, ich finde, Markus, du hast eine ausgesprochen gut recherchierte äh, Studie geschrieben, basierend auf einer sehr äh, soliden Auswertung der Literatur. Und die hat sehr viele Dinge, die ich schon immer mal wissen wollte, nämlich zum Beispiel die unterschiedlichen Besteuerungssysteme der afrikanischen Staaten, wo ich immer gesucht habe und endlich habe ich hier ein kompaktes Werk, wo ich gut nachschlagen kann zur Ungleichbehandlung von lokalem und ausländischem Kapital. Äh, es gibt eine sehr gute Zusammenfassung desbezüglich Bezüglich hinsichtlich der Doppelbesteuerung, unterschiedlicher Ministerien. Kompetenzen, hattest du angesprochen, ähm, verschiedene Tricks aller Art, sich sozusagen diese Steuern auch zu erschleichen. Das ist alles ausgesprochen interessant. Was ich auch nochmal, die sich ja nochmal stärker mit dem Compact with Afrika auch beschäftigt hat, äh, sehr interessant fand, war eben, dass dieses, dieses sozusagen dieses Plädoyer aus dem Compact with Africa, äh, dass sozusagen das interne Steueraufkommen erhöht werden soll dass das sich offenbar aber nicht in der Besteuerung von ausländischen Direktinvestitionen niederschlägt, sondern offensichtlich, korrigiere mich aber, so habe ich es gelesen, eher der Gegenteil, das Gegenteil äh, der Fall ist und hier ein so zurück, äh, zurückgefahrenes Steueraufkommen zu, zu verzeichnen ist. Das fand ich sehr interessant. Ähm auch hast du vielleicht einen guten Überblick über die Diskussion über die Sonderwirtschaftszonen gegeben und eben auch die methodologisch sehr problematische Wirkungsanalyse. Ja, bringen die jetzt was oder bringen die nichts? Da hast du verschiedene, gibt es eben keine einheitlichen Messparameter. Äh, das ist wirklich eine sehr schöne Studie, um auch ein gutes, kompaktes Werk hier zu haben. Vielen Dank dafür. Ich bin aber ja für einen Kommentar eingeladen worden und deswegen auch für eine Kritik. Dieser Studie und das äh, mache ich jetzt mal, und zwar bezieht er sich so ein bisschen auf das Forschungsdesign und auf die Forschungsfrage. Das ist jetzt keine akademische Gymnastik, sondern hat, glaube ich, inhaltlich politische Relevanz. Ähm, du hast auf Seite 7 deine Fragestellung, die will ich hier ganz kurz nochmal vorlesen vielleicht, weil ja nicht alle die Studie gelesen haben. Also es geht einerseits darum, doch wie souverän ist ein Staat, wenn er Unternehmen Sondersteuern gewährt, insbesondere wenn es sich um einen ärmeren Staat handelt. Da hast du, ja, hast du eben auch sozusagen, das ist ja dein Schwerpunkt. Dann auch die Frage, rechnen sich die steuerlichen und sonstigen Kosten, also beispielsweise für Infrastruktur, für eine Sonderwirtschaftszone? Wie umstritten sind Sondersteuern in einzelnen Staaten und was sind Alternativen? Und dann eben das, was du eben auch kurz vorgestellt hast, wie profitieren deutsche Unternehmen von der Sondersteuer oder Sondersteuern? Mit dem Hinweis auf den allgemeinen Steuerwettbewerb stellst du fest, das hast du eben auch zusammengefasst, dass sich die Annahme staatliche Souveränität als Illusion erweist. Entsprechend verweist du eben auch die Notwendigkeit einer überregionalen und internationalen Kooperation und Lösungswegen. Und du stellst eben fest, dass nur wenige deutsche Unternehmen von Sondersteuern zu profitieren scheinen. Zwei der vier Fragen aber sind nicht wirklich beantwortet worden. Und das ist auch schwer, wenn der Fokus auf Steuern gelegt wird. Nämlich A, die Frage, ob sich die Kosten lohnen. Ja? Und dann, wie umstritten sie sind, okay, das, da müsste man vielleicht nochmal gesellschaftlicher in die Diskussion reingehen. Das übersteigt dann auch äh, den Rahmen dieser Studie und das ist auch eine andere, letztendlich eine andere Frage. Ähm, aber eben auch, welche Alternativen gibt es? Genau. Und ich glaube, das lässt sich mit dem angelegten Forschungsdesign nicht wirklich beantworten und ähm, ist auch eng damit verbunden, was als Erfolg bewertet wird. Und du hast, ich habe es eben schon gesagt, du Gibt es ja selber zu, äh, zu bedenken, dass die Erfolgsmessung höchst problematisch ist und dass es hier keine einheitliche Methodologie gibt. Trotzdem fragst du nach dem Erfolg, wenn du fragst, hat es sich gelohnt. Das ist ja sowas wie eine Erfolgsfrage. Ja? Und es gibt dazu keine wirkliche Definition. Es gibt dazu Andeutungen äh, auf Seite 8. Erwähnst Du kurzfristige Wirkungen, die interessieren mich jetzt erstmal nicht, sondern mich interessieren die langfristigen äh, entwicklungspolitischen Wirkungen, die vielleicht von so einer Sonderzone ausgehen können. Das ist der Wissens- und Trans Technologietransfer zur Steigerung der Wertschöpfung, Diversifizierung der Ökonomie, Qualifizierung der Beschäftigung und eben Verbindung zwischen Sonderwirtschaftszone und lokaler Ökonomie. Ja, also sozusagen das, die, die Forward- und Backward-Linkages in, innerhalb von äh, globalen Produktionsnetzwerken. Genau, eng mit der Frage von Lohn und Erfolg verbunden ist die Frage danach, wieso sich eine bestimmte Politik von Sonderwirtschaftszonen in China oder auch Südkorea unter bestimmten Gesichtspunkten gegebenenfalls bewertet. Auch da müssen wir nochmal gucken, was eigentlich hier Erfolg ist. Und du erwähnst es auch in deiner Studie, so was wie Arbeitsrechte, autoritäre Staatlichkeit und so weiter, fallen eben bei dieser ganzen Frage oft hinten runter. Aber das war jetzt erstmal, können wir vielleicht eine Diskussion nochmal aufgeben. Wichtig ist aber die Frage, weshalb klappt das offensichtlich auch? In den verschiedenen Methodologien offensichtlich in Afrika so nicht. Deshalb ist dieser Erfolg so nicht absehbar nicht, oder nicht feststellbar. Ja, Vergleich äh, China, Südkorea, afrikanische Staaten. Und das lässt sich, glaube ich, mit einem sehr stark komparativen Fokus auf Steuern nicht beantworten. Und ich glaube, hier braucht es nochmal einen spezifischeren Blick auf die politische Ökonomie Afrikas, um den näher nachzugehen. Deine zwei, deine zwei sozusagen die zwei der vier Forschungsfragen etwas substanzieller beantworten zu können. Ich kann es jetzt hier nur hypothesenartig ausstellen, aber es ist vielleicht eine ganz schöne Diskussionsvorlage. Afrika hat insbesondere in der Schuldenkrise und den Strukturanpassungsmaßnahmen seiner Industrie, die sozusagen in nachholender Entwicklung aufgebaut wurde, ganz äh, ja, ist entweder sozusagen zum Stillstand gekommen oder auch zu, zurückgefahren worden und wir sehen heute mit Ausnahme Nordafrikas und südlichen, Süd, Südafrikas einen ausgesprochen geringen Anteil äh, an äh, verarbeitender Industrie und mit einem sehr geringen Produktivitätsniveau. Mit dem Fokus auf den für uns alle bekannten komparativen Kostenvorteil äh, zur Schuldentilgung hat die Abhängigkeit von Rohstoffexporten nochmal zugenommen. Und jedes sogenannte Upgrading, also jedes sozusagen, jede Teilhabe an den globalen Produktionsnetzwerken trifft auf ein ausgesprochen wettbewerbsreiches globales Umfeld auf der unteren Ebene der globalen Produktionsnetzwerke. Und so sehen wir es eben auch beim Versuch von Äthiopien irgendwie mitzuhalten in der globalen Textilindustrie, äh, und sie, und der, wo, wo es sozusagen einen sehr, sehr hohen Wettbewerb gibt, weil eben die Textilindustrie eines der Einstiegsindustrien sozusagen ist mit äh, ja, mit, einem, mit einem relativ äh, geringen maschinellen Aufwand etc. Und was geschieht? Äthiopien unterbietet Bangladesch, da, du erwähnst glaube ich 49 Dollar, ich glaube es sind 29, jedenfalls vom Lohnniveau massiv das bisher als ein, ein Niedriglohnland äh, Bangladesch-bekannte äh, Textilproduktions. So, das ist sozusagen äh, ja, der, der Preis, der gezahlt wird, um mitzuhalten <lacht> in den globalen Produktionsnetzwerken. Ähm, genau, so, äh, also äh, genau, zweiter nächster Punkt. Wir sehen auch, dass ähm, äh, die afrikanischen Ö Ökonomien ausgesprochen stark vom ausländischen Kapital dominiert werden. Ich glaube, nochmal stärker als andere Regionen dieser Welt. Und das macht große politische und ökonomische Probleme. Darauf können wir später nochmal eingehen. Du hast ja so einen leichten Einschlag, finde ich, das nochmal positiver zu sehen. Ich glaube, das ist deutlich problematischer. Denn diese globalen Produktionsnetzwerke und damit dann eben auch jene, die sich dann in Afrika auch äh, äh, zeigen, sind sehr stark von äh, sogenannten Lead Firms dominiert, die eben die bestimmten Investitionsregeln sehr stark vorgeben, auf Kosten der oben genannten Entwicklungsziele, ja, Technologietransfer, Wertschöpfungssteigerung etc., Infant Industry Promotion, Local Content Provision, das ist alles, ich kann, genau, also sozusagen bestimmte Vorgaben, wie eben eine nachhaltige, Investitionspolitik, die eben auch eine nachhaltige Entwicklungsperspektive schafft, tatsächlich gemacht werden kann. Und, und da können wir vielleicht nochmal auf die Diskussion drauf eingehen: Sonderwirtschaftszonen tendieren dazu, den Einfluss dieser ausländischen Direktinvestitionen noch zu verstärken. Und ich glaube, wir können das in Ghana beobachten, wo ja der UNTAD-Report sagt: Okay, die Sonderwirtschaftszone in Temma in Ghana ist hier eine Ausnahme. Die kann vielleicht als Erfolg gewertet werden. Ich glaube, das ist so, da ist die Umtat, liegt sie dann mal falsch, glaube ich. <lacht> Können wir nochmal später drauf eingehen. Genau, die Rohstoffabhängigkeit und die starke Dominanz von ausländischen Direktinvestitionen führt eben zu einem massiven Abfluss von Wert aus dem afrikanischen Kontinent, der eben auch den Rückfluss durch die Entwicklungshilfe massiv übersteigt. So, und all diese Elemente unterscheiden den afrikanischen Kontinent fundamental von zum Beispiel China und Südkorea, die ihre Industrialisierungsstrategien sehr zielgenau unter sehr staatlich, staatlichem Schutz unter, äh, äh, und unter einem weit weniger kompetitiven globalen Umfeld geführt haben, als sie es jetzt haben. Ja? Hinzu kommt noch bei Südkorea die geopolitischen Vor äh, Vorteile etc. etc. Wir müssen also, wenn wir sozusagen die Frage des Erfolges stellen, ja, und wieso oder beziehungsweise des Misserfolges, müssen wir sozusagen, Steuern sind relevant für die Sonderwirtschaftszone, das ist eines ihrer Merkmale, aber wir müssen sozusagen nochmal stärker auf die politische Ökonomie dieser Sonderwirtschaftszone eingehen und sie in den Kontext stellen, dort, wo sie, wo sie etabliert werden sollen, um dann eben zu fragen, hat sich es gelohnt und was sind eigentlich die Alternativen? Äh, noch vielleicht eine Anmerkung zum Schluss, die wir vielleicht in der Diskussion aufnehmen können, diese Frage, ob deutsche Unternehmen da jetzt sind oder nicht, finde ich gar nicht so relevant. Das hast du ja aber eben auch schon gesagt, sondern wichtig ist eben zu gucken, wie ist es vielleicht in der Zukunft und was tut die deutsche Bundesregierung, um das vielleicht auch zu ändern. Gut, das jetzt als ganz schnellen Rundumschlag. Wir haben gleich nochmal Möglichkeit, äh, das ähm, zu diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Gebanse. Vielen Dank, Frau Gebanse. Ähm, damit steigen wir jetzt in die Diskussion ein. Vielen Dank, Sie haben schon sehr viele Fragen gestellt über die Frage- und Antwortfunktion, die sich äh, am Boden oder oben an Ihrem Bildschirm befindet, je nachdem, wie Sie Ihr Zoom eingestellt haben. Ähm, wir werden, äh, und bitte fügen Sie den Fragen hinzu, in welcher Form Sie die stellen wollen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, äh, dass Sie die selber mündlich stellen, dass Sie die selber mit Video stellen. Selber mündlich, dann schreiben Sie bitte Audio dazu. Mit Video, dann bitte Video dazu schreiben. Oder dass die schriftliche Frage vorgelesen wird. Äh, dann reicht schriftlich als kurze Anmerkung, damit wir wissen, wie wir vorgehen. Die Fragerunde eröffnen jetzt erstmal. Ähm, Eva Maria Schreiber und ich eine ganz kurze Frage äh, meinerseits und äh, erstmal eine große Entschuldigung wir haben eine hervorragende Veranstaltung soweit und äh, weder das Wort Corona noch Covid-19 sind bisher genannt worden das ist äh, einzigartig in dieser Zeit und jetzt mache ich alles kaputt denn ich sage äh, gut irgendwann ist das alles vorbei und ähm, trotz aller äh, Rück Führungsmaßnahmen, was Globalisierung angeht, und da knüpfe ich bei dem an, was Frau gebande gesagt hat, Globalisierung wird nicht ändern. Aber Europa und natürlich auch USA und so weiter, werden ihre Strategien anpassen. Und dazu wird auch gehören, in den Lieferketten zusätzlich zu dem, was jetzt schon geschehen ist, Abhängigkeiten zu reduzieren. Also die ist jetzt natürlich in die Zukunft geguckt, aber es geht ja auch ökonomisch gar nicht, die Lieferketten vollständig zu kappen. Rohstoffabhängigkeiten sind da. Zu attraktiv sind die billigen Ressourcen und die billigen Arbeitskräfte, die man sich ja auch unter anderem durch die Sonderwirtschaftszonen erschließen will aber wird nicht noch mehr Akzent auf Diversifizierung gesetzt werden und das bedeutet noch mehr Standortkonkurrenz, noch mehr Steuersenkungs- und äh, Steuerbefreiungskonkurrenz. Kann man eine solche Entwicklung oder vielleicht sogar Beschleunigung dieser Entwicklung absehen und äh, auch ein zunehmendes Interesse an Einflussnahme auf die Wirtschaftspolitiken der afrikanischen Staaten, sodass das, was einige afrikanische Intellektuelle jetzt sagen, wir müssen eigentlich eine stärkere wirtschaftspolitische Souveränität erlangen, auf jeden Fall versucht werden wird, von europäischen Staaten zu verhindern. Und da wäre natürlich die erneute Verschuldungskrise, die sich ja auch nochmal verschärfen wird, auch ein willkommener Anlass, die Konditionalitäten und die, den Reformteil der Reformpartnerschaften zu erhöhen. Also da würde mich die Einschätzung von... Markus und Frauke, sehr interessieren. Genau, in dieser eröffnenden Fragerunde äh, gebe ich dann jetzt das Wort weiter an Eva Schreiber und dann machen wir eine erste Antwortrunde und dann, machen wir eine, äh, eine, ähm, dann gehen wir auf die jetzt schon zahlreichen Fragen aus dem Fragen-und-Antwort-Chat ein. Ähm, ja, Eva. Ja, dann habe ich auch ein paar Fragen erstmal an Markus und dann nachher auch an Frauke. Äh, Markus, du hast ja in deiner Studie sechs afrikanische Länder verglichen. Wo hast du die vergleichsweise strengsten Steuerregeln beobachtet und wo die stärksten Befreiungen? Und äh, wir hatten ja eben schon mal China angesprochen. Gibt es denn dort auch Sonderwirtschaftszonen unter den von dir analysierten, von denen du den Eindruck hast, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung positiv ausfällt? Und am Schluss hast du ja sehr deutlich den Steuerwettlauf nach unten beschrieben. Wenn alle mitmachen, hebt sich der Effekt auf, es profitiert dann nur noch die Privatwirtschaft. Welche Rolle spielt die Bundesregierung aus deiner Sicht beim Kampf gegen diesen Wettbewerb? Und meine Fragen an Frau Köbanse. Könnte es sein, dass regionale Handelsintegration eine Alternative zu diesem auf Exporte und Investitionen ausgerichteten Entwicklungsmodell sein? Gerade wird viel über die afrikanische Freihandelszahne diskutiert, die einerseits eine solche regionale Integration und Koordination der afrikanischen Staaten bedeuten könnte, andererseits unter den gleichen Vorzeichen des Freihandelsdogmas geschieht. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Und äh, wie sehen Sie die Rolle der Bundespolitik im Hinblick auf die zunehmende Förderung von Sonderwirtschaftszonen? Das waren meine Anfangsfragen und jetzt gebe ich äh, weiter an ja, Markus Henn und danach Frau Kebanse. So, jetzt hört man mich wieder, oder? Ja, ähm, ja also zu den Fragen konkret. Also erstmal die Frage String und Lachs. Also, ich denke mal, das Extremste war, dass ähm, in einem der Staaten ähm, wirklich auch eine völlige Steuerbefreiung möglich also mehr als eine Einzelverhandlung, sondern wirklich eine völlige Steuerbefreiung ähm, bei einer extrem hohen Investition da, äh, das war in, in Rwanda. Das heißt, also das ist wirklich die extremste Form. Umgekehrt hat Rwanda aber zum Beispiel keine zonengebundenen Steuern. Das heißt, sie sind da wieder ein bisschen, zu, also nicht so fixiert auf die Zonen, sondern geben einfach bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Steuerbefreiungen weil sie sich davon vielleicht mehr versprechen. In den meisten Staaten ist aber eben das schon an Zonen geknüpft. Und in drei von den sechs gibt es diese Einzelverhandlung, was schon ziemlich hohe Quote ist für diese, für diese ähm, geringe Auswahl. Also die Hälfte quasi hat diese Einzelverhandlung. Und dann eigentlich alle eben diese zehn bis 15 Jahre Steuerbefreiung. Äh, da ist eigentlich keiner, finde ich, jetzt besonders viel schwächer. Der eine hat vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist also nicht so, dass einer von den Untersuchten jetzt gar keine Vorteile gehabt hätte. Es gibt aber schon zum Beispiel in Südafrika ist es so, dass, dass da nur ein reduzierter Steuersatz gewährt wird, also keine völlige Steuerbefreiung. Das heißt, die machen nicht diesen totalen Steuerwettbewerb mit. Das ist aber nach meiner Erinnerung die, das einzige Land gewesen in dieser KPMG-Übersicht, also bei 37 Staaten, das wirklich äh, nicht so eine ähm, weitgehende Befreiung gewährt. Allerdings gibt es ja auch noch Staaten in Afrika wiederum, die da nicht mit dabei sind, wo, glaube ich, gar keine Sondersteuern existieren. Also das äh, bin ich nicht völlig sicher, aber ich glaube, es ist nicht so, dass alle Staaten schon das gemacht haben. Eher so also als Umkehrschluss aus der kpmg gebersicht sicht würde ich das jetzt mal mutmaßen. Äh, zu der Frage Kosten nutzen, da hat ja Frau Kebande schon auf das Kernproblem der Studie hingewiesen, was ich völlig äh, eigentlich nur bestätigen kann, leider. Äh, wir hatten eben versucht, äh, wirklich den Punkt zu isolieren mit den Steuern, zugleich aber zu sagen, sind die Steuern gerechtfertigt, womit man aber eigentlich mal die Gesamtbewertung braucht. Und das ist äh, sozusagen nur zum Teil dann auch möglich gewesen. Ich habe jetzt das auch nicht so im Fokus gehabt bei der Präsentation. Es ist etwas mehr drin in der Studie noch an Aussagen, die allgemeiner sind. Unter anderem auch eine Liste mit, mit ähm, Punkten, warum in China das wohl besser funktioniert hat als in Afrika, äh, wo es nicht nur, glaube ich, Gründe gibt, die in der chinesischen Geschichte liegen, äh, zum Beispiel bessere ausgebildete äh, Arbeitskräfte und besseres Gesundheitssystem, wo einfach eine ganz andere Basis ist bei den Arbeitskräften als in afrikanischen Staaten. Äh, oder auch, äh, dass die eine günstigere historische Situation hatten. Märkte wurden zum Teil geöffnet. Die Globalisierung war gerade eher im Aufwind in diesen Zeiten, 60er, 70er, 80er Jahre, während jetzt ja gerade unter anderem mit Corona, weil auch die Frage ja war und auch schon davor, die Stimmung sehr etwas kippt und diese Globalisierung der Ketten vielleicht nicht mehr so ungebremst, zumindest wächst wie früher. Ob es jetzt wirklich dann zurückgeht, ist sicherlich eine, eine ganz andere Frage, aber auf jeden Fall nicht mehr so günstig ist die Situation, global historisch, wie als China eingestiegen ist. Und China hat auch einfach einige Sachen besser gemacht, äh, zum Beispiel die, glaube ich, auch recht bekannte Politik, dass man immer Joint Ventures bilden muss zwischen äh, Investoren aus dem Ausland und chinesischen Unternehmen, wo dann auch auf Dauer das Management eingebunden werden musste. Dann wurden Leute also äh, herangebildet, die dann auch äh, Ahnung hatten von dem Ganzen und dann irgendwann ihre eigenen Firmen in den Zonen gründen konnten, ihre eigenen Zonen gründen konnten und so weiter. Äh, China hat sicherlich auch gut gemacht, dass sie ähm, eigentlich, so weil ich jetzt weiß, im Wesentlichen eigene Zonen hat, also staatliche Zonen, während man in Afrika immer so ein bisschen rumexperimentiert hat mit Privatbetrieben Zonen und zuletzt auch eben oft von China betriebenen Zonen, die aber auch nicht immer erfolgreich waren. Also Äthiopien hatte ich ja eben genannt, da hat man es erst mit China versucht und dann ist gescheitert und dann hat man eine eigene gemacht, die jetzt zumindest wohl vergleichsweise besser funktioniert. Das heißt, da ist auch nicht immer das chinesische Modell kopiert, sondern man macht man mal eben etwas, wo man dann China als ausländischen Investor eigentlich hereinlässt, der die Zone betreibt und natürlich wie betreibt er sie völlig im Interesse seiner eigenen chinesischen Wertschöpfungskette. Und das ist ja klar, dass das nicht so profitabel sein kann für das Land, wie damals, was China gemacht hat mit seiner eigenen, sehr auf die eigenen Interessen doch fokussierten Politik, soweit ich das einschätzen kann. Das heißt also, da wurde sicherlich auch einiges besser gemacht in China, was man so in Afrika falsch macht. Einiges können die afrikanischen Staaten auch nicht besser machen. Und die Frage eben, ob das jetzt kostennutzmäßig sich rechnet, ich hatte eben gehofft, dass man zumindest über die Steuer etwas mehr an Informationen herausbringt, auch mit dem doch begrenzten Recherche, den ich hatte, wie wird diese Steuervorteil ähm, gerechtfertigt? Weil man ja eigentlich dann auch rechtfertigen muss, was sind die Vorteile also, und was sind die Nachteile. Und das ist aber doch ziemlich dünn ausgefallen und auch auf den Webseiten der Zone beim Ministerium, auch die Nachfragen, die ich gestellt habe, ist doch relativ wenig rausgekommen und oft nur sehr grobe Aussagen, dass man da irgendwie den besten Standard macht, der halt üblich ist. Und das kann man sich vorstellen, das ist halt dieser Standard mit zehn Jahren Steuerbefreiung. Das sagt aber nichts darüber aus, dass die wirklich eine Prüfung gemacht haben, ob das wirklich in ihrem Fall und für die Industrie, die sie fördern wollen, Sinn macht oder nicht. Es scheint mir eher sehr pauschal zu sein und eben ohne große Prüfung. Und es fanden sich wirklich nur wenige Aussagen. Ich glaube, richtig konkret mal nur eine, die versucht hat, über längere Zeiträume zu rechtfertigen. So viel Investitionen hatten wir in den letzten 30 Jahren, war es da, glaube ich, so viele Exporte und so weiter. Und dann hieß es eben in dieser Darstellung, und äh, irgendwelche Dissidenten würden quasi das irgendwie runterreden, den Erfolg der Zonen, aber ein weites Riesenerfolg. Aber das, es war Tansania und demselben Land, aber war es sogar so, dass der Rechnungshof von Tansania auch gesagt hat, die Steuerbefreiungen seien zu massiv und seien nicht gerechtfertigt, also keineswegs nur Dissidenten, wo das dann eben von den Behörden so dargestellt wird. Also auch innerhalb der Staaten gibt es schon eine Diskussion. Oder in, in ähm, Senegal ist zum Beispiel ein Präsidentschaftskandidat klar gegen die Zonen aufgetreten und auch ein Parlamentsausschuss. Das heißt, es gibt schon eine innerafrikanische oder innerstaatliche Diskussion, äh, die ich auch nur zum Teil eben entdecken konnte, aber die auf jeden Fall da ist. Äh, und das ist nicht nur äh, unhinterfragt dort, da bin ich ganz sicher und konnte es auch zumindest für zwei Staaten äh, klar zeigen. Das heißt aber, diese Kosten-Nutzen-Frage scheint mir eher, man kann die wahrscheinlich auch nicht ganz beantworten, das heißt, wenn man jetzt noch alle Effekte mit Arbeitsplätzen und so, ist es auch extrem schwer zu quantifizieren wahrscheinlich. Es ist eher ein Gefühl, dass im afrikanischen Fall sich das oft nicht so gerechnet hat, nach den Standards, die man sich selbst eben setzt. Wir wollen Exporte schaffen, wir wollen Investitionen schaffen, wir wollen langfristig Wissenstransfer und so weiter haben. Aber wirklich nachweisen, glaube ich, wird sich das nie lassen. Man könnte aber deutlich mehr machen. Jetzt die Rolle der Bundesregierung. Kann ich nur zum Teil vielleicht beantworten. Es gab ja die Anfragen der Linken, wo man versucht hatte, auch Sachen auszukriegen. Zuletzt noch mit einer Antwort, die eben diese größere Zahl an Zonen erbracht hat, wo aber dann eben leider nicht spezifiziert war, was genau die Bundesregierung dort tut. Zum Teil wohl eben Beratungen, zum Teil auch mit der GZ dort vor Ort aktiv. Aber so genau war es auch nicht Teil meiner Studie, sich das anzusehen, was genau das bz dort macht. Deswegen kann ich das nur begrenzt beantworten. Vielleicht haben da auch noch andere oder Frauke vielleicht noch eine genauere Antwort drauf, weil das habe ich nicht so untersucht. Ja, vielen Dank für die ersten schon sehr, sehr ausführlichen Antworten. Frauke, für dich bleibt trotzdem ein bisschen was übrig. Jetzt hören wir dich nicht. Wir üben alle noch. Ähm, äh, zu deiner Frage, äh, Covid-19 etc. ist natürlich ganz schwer zu sagen, ähm, was, es ist jetzt einfach mal eine Hypothese, ja, die ich jetzt mal so äh, vage aufzustellen. Ja. Also wenn wir uns äh, die äh, Expansionsstrategien zum Beispiel von VW angucken auf den afrikanischen Markt, äh, da hatte äh, Markus ja schon erwähnt, in Ruanda, Ghana, äh, äh, noch ein drittes Land, habe ich jetzt gerade vergessen, und Südafrika natürlich, Gibt es erste Investitionen, das sind in der Tat noch kleinere Investitionen, aber der afrikanische Automarkt gilt als möglicher mögliches Expansionsfeld oder als als, als wachsend, wenn es denn entsprechende Kreditmöglichkeiten gibt. Da können wir dann später nochmal darüber sprechen, was für. Probleme, das mit sich bringt, was Verschuldungssituationen etc. angeht von, von Privathaushalten. Aber erstmal gibt es dafür ein Potenzial und auch eine sozusagen eine Expansion von E Mobilität und eine andere, eine andere Marktmöglichkeit. Und das ist, kann natürlich wir müssen sehen, ja, ob das tatsächlich dann so stattfindet, aber mit Absatzschwierigkeiten in Europa kann es vielleicht auch noch mal eine andere Orientierung geben, keine Ahnung. Aber das ist jetzt einfach nur wirklich äh, sehr hypothetisch formuliert. Ich es ist schwer dazu was zu sagen. Der afrikanische Kontinent bleibt weiterhin von höchster strategischer Bedeutung, was Rohstoffe angeht, aber eben auch was steigende Konsum Konsum Konsumentenmärkte angeht. Ähm, genau. So, das ist erstmal, und ich glaube, daran ändert sich auch erstmal nicht so viel. Ja? Ähm, genau. Ähm, ja, zu den Regionalisierungen zur afrikanischen Freihandelszone. Das, wenn man China und Afrika vergleicht, ne, da hattest du ja, äh, Markus, was natürlich für China ein wichtiges Faust fand, ist es der große Markt. Aber es gibt eine einheitliche Industriepolitik, äh, die gibt also die, die eine sehr starke Investitionsregelung hat, und also hatte und äh, immer noch hat. Ja? Und die wird natürlich so in Afrika nicht zur Anwendung kommen. Und ich erwähnte eben schon die starke starke Dominanz von ausländischen Investoren auf dem afrikanischen Markt und es ist zu befürchten, dass vor allen Dingen diese eben von einer großen Freihandelszone profitieren werden. Also ich bin da ausgesprochen skeptisch. Eher wäre es sozusagen regionale Kooperation, die es ja auch schon dann in den verschiedenen Wirtschaftsregionen dann gibt, wo es dann gemeinsame Zollpolitik gibt, auch gemeinsame Industrieförderung zum Teil gab und so weiter. Das ist eher sozusagen, glaube ich, eine vielversprechendere Perspektive da drin. Ähm Nochmal was zum Erfolg. Wir kommen nochmal zu dieser Thema äh, Freihandelszone. Kann ich, das, soll ich dazu jetzt schon was sagen? Ja, soll ich einfach jetzt schon mal was sagen? Weil diese Erfolgsfrage, ne, die Frage der Messung, ich glaube, wir müssen da tatsächlich politischer denken. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Also, ich habe, das basiert jetzt auch auf einem nochmal auf einem E-Mail-Wechsel, den ich mit dem Third World Network in Ghana geführt habe, eben weil. Du, weil eben die unctad äh, diese Thema, ich äh, weiß nicht genau, wie sie heißt, diese thema Freiheitszone in Ghana als eines der wenigen Erfolgsbeispiele äh, angibt Und ich habe mich gerade gefragt, was wird da wie erfolgreich gemessen? Und es hätte halt... Ähm, äh, sozusagen Linkages-Entwicklung, also sozusagen äh, Verbindung zur lokalen Ökonomie hätte gegeben und so weiter. Und jetzt gebe ich erstmal das hypothesenhaft äh, weiter, was mir die Kollegen von äh, Third World Network gesagt haben. Das müsste man dann jedenfalls mal empirisch überprüfen und so weiter. Ähm, genau, also es soll eine Wertschöpfungssteigerung gegeben haben. Und was, wo der Kollege dann halt auch hinweist, ist, ja, es gab äh, sozusagen eine Ansiedlung von kakao der Industrie von einer Schweizer Firma und einer US-Firma. Das hätte aber dazu geführt, dass die vorher bereits vorhandene nationale Kakaoverarbeitungsfirma pleite gegangen ist, weil sie eben in Konkurrenz gesetzt wurde. Das heißt, es gab hier sozusagen kein Added Value, was Verarbeitung angeht, sondern es gab sozusagen eine Verschiebung der Wertschöpfung in die, Sub in die Sonderwirtschaftszone, sehr stark getragen von, ähm, kommt gerade eine Nachricht, Nee. Ähm, äh, sehr stark getragen von äh, ausländischen Direktinvestoren und zu Ungunsten äh, der, der, der nationalen Wertschöpfungssituation, was halt zu einer stärkeren Dominanz dieser Unternehmen geführt hat. Und hier kommen wir jetzt nochmal auf die politische Relevanz hin. Und diese Unternehmen zusammen mit den äh, Thunfischproduzenten in dieser Zone im Thema hätten eben auch sehr stark Lobbypolitik für die Unterzeichnung der Freihandelsabkommen, der Economic Partnership Agreements äh, in Ghana gemacht. Also wir haben sozusagen auch die politische, äh, die, die politische Einflussnahme dieser so geförderten äh, Unternehmen und die müssen wir mit einbeziehen, wenn wir über die Frage des Erfolges sprechen. Wir können uns nicht die Sonderwirtschaftszone isoliert angucken. Da hat der Kollege jetzt auch allerhand Rechenbeispiele, weshalb die UNCTAD da irgendwie falsch liegt mit ihren Berechnungen, weil sie... Ja, das kann ich jetzt, das ist sozusagen nochmal, was die Wachstumsraten angeht und so weiter. Mir geht es jetzt aber um die politische Machtdimension, die sich da entwickelt hat. Und wo es sozusagen eher, also sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass Freihandel in der Form, wie es die EPAs gemacht haben, schädlich ist für den Aufbau einer lokalen Wertschöpfung und lokalen Industriepolitik, dann hat sich das für das gesamte Land negativ ausgewirkt und vor allem auch für die Region. Also wir dürfen diese Sonderwirtschaftstum nicht isoliert betrachten, sondern in ihrer politischen und der politischen äh, Dimension dessen. Und deswegen ist dessen was und Ich glaube, da kann ich, das, das ist nicht in dem Sinne quantitativ zu messen, sondern ich muss es politisch beurteilen. So. Und Das ist einfach nochmal eine andere Perspektive auf die Frage des Erfolgs. Mhm. Danke, Frauke. Danke, Frauke, für diese sehr wichtige Perspektive, die du dabei angemerkt hast. Ähm, Third World Network Ghana ist natürlich auch äh, ein analytischer, hervorragende Organi Organisation. Ähm, nun haben wir, äh, eröffnen wir die Frage- und Antwortrunde und das heißt auch, wie vorhin versprochen, ich werde jetzt äh, die Aufnahme beenden.